Wir kommen jetzt zu den übrigen zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten der beiden Plenartage. Ihr Einverständnis vorausgesetzt werde ich zuerst über die Gesetzentwürfe sowie die dazugehörigen Änderungsanträge abstimmen lassen. Danach lasse ich dann über die zur Abstimmung stehenden Entschließungsanträge abstimmen, und dann werde ich nach den Entschließungsanträgen die Beschlussempfehlungen zur Abstimmung aufrufen. Ich komme zu Tagesordnungspunkt 12 bzw. zur Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 12. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE. Das ist die Drucksache 20 1952 zu Drucksache 20 1229. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Wer ist die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, CDU, Freie Demokraten, AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der SPD. Ich stelle fest, dass der Gesetzentwurf damit mit den Stimmen derer, die ich genannt habe, entsprechend abgelehnt worden ist. Ich komme zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 13 rufe die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion CDU und BÜNDNIS 90, DIE GRÜNEN, das ist der öffentliche Gesundheitsdienst, Drucksache 20-2652, zu Drucksache 20-2082 auf. Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache 20-2672 abstimmen. Wer ist für die Annahme des Änderungsantrags? Da bitte ich um sein Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD, die Linke und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Insoweit gibt es, wenn ich das richtig sehe, auch keine Enthaltungen. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Kommen wir nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung, Drucksache 20-2652 zu Drucksache 20-2082. Wer ist dafür? Dann bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion SPD und DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf von CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN entsprechend angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 15, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs von CDU und BÜNDNIS 90, die Grünen. Das ist die politische Teilhabe, Drucksache 20, 2648 zu Drucksache 20, 2545 zu Drucksache 20. 1644. Wir stimmen zuerst ab über den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der SPD und der Freien Demokraten, Drucksache 20 2685. Wer für die Annahme des Änderungsantrags ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind DIE LINKE, die SPD, die BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die CDU und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Änderungsantrag angenommen. Ich lasse jetzt über den Gesetzentwurf abstimmen. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der mit der Annahme des Änderungsantrags geänderten Fassung zu? Bitte ich um das Handzeichen: Das sind die CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen. Das ist der Rest des Hauses. enthält sich jemand, das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf entsprechend in geänderter Fassung angenommen und zum Gesetz erhoben. Nach meiner Liste sind die Gesetzentwürfe abgestimmt wir kommen zu den Entschließungsanträgen. Das ist der Tagesordnungspunkt 43. Ich lasse nun abstimmen den Tagesordnungspunkt 43, Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90, die Grünen. Das sind wirtschaftliche Folgen von Corona abfedern. Drucksache 20-2678. Wer stimmt diesem Entschließungsantrag zu? Das ist die CDU und Bündnis 90, die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Entschließungsantrag mit den Stimmen von Cdu und Bündnis 90/Die Grünen angenommen. Tagesordnungspunkt 44 ist der Entschließungsantrag von Cdu und Bündnis 90/Die Grünen: Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie minimieren und so weiter und so fort, Drucksache 20/2679. Hier die Fraktion Die Linke gebeten, die Absätze 1 und 2 sowie den Absatz 3 getrennt abzustimmen. Ich lasse daher zuerst über die Absätze 1 und 2 abstimmen. Wer ist für die Absätze 1 und 2? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, die AfD. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion Freie Demokraten. Damit sind die Absätze 1 und 2 mit den Stimmen der C also derer, die ich genannt habe, angenommen. Ich lasse jetzt über den Abs. 3 abstimmen. Wer ist für den Abs. 3? Das ist CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist derzeit niemand, enthält sich jemand der Stimme. Das ist der Rest des Hauses. Damit ist der Absatz 3 entsprechend auch angenommen und in der Summe der Entschließungsantrag ebenso angenommen. Jetzt komme ich zu den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse. Wir haben uns darauf verständigt, die Beschlussempfehlungen ohne Aussprache aufzurufen. Ich darf fragen, ob auf die Berichterstattung in Gänze verzichtet wird. Das ist der Fall. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 37, Beschlussempfehlung, Bericht des Tausschusses für Umwelt, Klimaschutz usw. so weiter, 202532. Ich bitte, verehrte Frau Ministerin, das war nur sympathisch gemeint. Um den Abend abzukürzen, Drucksache 20-2532 zu Drucksache 20-2357. Wir verzichten auf die Berichterstattung. Wer bestimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist CDU, AfD, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Das sind die Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung entsprechend angenommen. Tagesordnungspunkt. Ich rufe jetzt nur noch den Tagesordnungspunkt auf und die Drucksache-Nummer. nicht, dass ich da noch weiteren Ärger hier bekomme. Tagesordnungspunkt 38 ist die Drucksache 202542 zu Drucksache 201517. Ich frage, wer der Beschlussempfehlung zustimmt: CDU, Bündnis 90, die Grünen, die SPD, die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Linke. Jawohl. So, damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wenn es zu schnell geht oder irgendwas durcheinander geht, sagen Sie einfach Stopp. Es ist überhaupt kein Problem. Ja? Tagesordnungspunkt 39. Das die Drucksache. Bisschen mehr Ruhe, bitte. Bisschen mehr Ruhe. Wir sind in der Abstimmung. Tagesordnungspunkt 39. Drucksache 202543. Zu Drucksache 202359. Hier frage ich, wer der Beschlussempfehlung zustimmt. Das ist CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist der Rest des Hauses. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 40, Drucksache 20 2546, zu Drucksache 20 1643. Hier frage ich, Wer dem zustimmt, das sind die AfD, die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ja, das sind die Ausländerbeiräte ganz genau. Wer stimmt dagegen, das sind die SPD, die Linke und die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Niemand. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. So, jetzt komme ich zuletzt zu Tagesordnungspunkt 41. Das ist die frühkindliche Bildung, Drucksache 20 255 zu Drucksache 20/2361. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. CDU. Und bitte. Gibt's Probleme? Nein, alles klar. Also, wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das ist die SPD, die Linke. Wer enthält sich der Stimme? Das sind die AfD und die Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ja, bitte, Herr Kollege ist okay. ja, genau, Jetzt Felstehausen. Herr Präsident, ich möchte zu Protokoll geben. Beim Tagesordnungspunkt 38 haben wir uns enthalten. Das war fehlerhaft. Es sollte eine Ablehnung sein. Ja, sorry. Alles klar, haben wir zur Kenntnis genommen, wird im Protokoll genauso vermerkt. Ich finde, das kann bei so einem Abstimmungsmarathon auch mal passieren. Das ist doch überhaupt kein Problem und dafür haben wir doch hier auch die Unterlagen und alles Weitere. So, jetzt bitte noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt über die Beschlussempfehlungen abgestimmt. Wir sind am Ende der gesamten Abstimmungen angekommen, wenn ich das hier alles richtig in meiner Buchhaltung sehe. Bei den restlichen Tagesordnungspunkten wurde mir mitgeteilt, dass erstens der Top 19, ich glaube, da geht es um die Provenienzforschung, abschließend in den WKA geht. ist richtig, alle nicken. Dann geht es um den Top 21. Ich glaube, der ist ziemlich veraltet, weil das Manöver längst stattgefunden hat. Der wird zurück. Oh auch das noch, also, also sogar das noch. Top 21 wird, weil das Manöver abgesagt wurde, zurückgezogen. Und der Rest, bitte? Okay. Der Rest geht ins nächste Plenum. Ja, so ist das. Dann haben wir noch eine kleine Problematik. Das sind die Antworten auf die großen Anfragen. Wie gehen wir damit um? Gehen die ins nächste Plenum oder direkt zur abschließenden Beratung in die Ausschüsse? Okay, alles klar, wir gehen ins nächste Plenum. Ich habe es einfach einmal versucht. Damit sind wir am Ende der Plenarsitzung. Ich bedanke mich sehr herzlich, wünsche alles Gute und freue mich, wenn wir uns bald an diesem Ort wiedersehen. Bleiben Sie alle gesund.